Hallo, hast du ein Problem, das dich schon lange quält und du weißt einfach nicht, wie du es lösen kannst? Du bist unglücklich verliebt? Dein Partner behandelt dich nicht mehr so wie vorher? Verstehst du nicht mehr richtig? Oder hast du Probleme? Vielleicht im Job bist leer und ausgebrannt? Wir haben gute Kartenleger hier am Telefon. 24 Stunden am Tag sind sie für dich da. Du musst nur auf den Link unter dem Video klicken und schon kannst du mit einem von ihnen sprechen. Du brauchst auch kein Blatt von dem Mund zu nehmen. Du kannst dir alles frei von der Seele sprechen. Also einfach auf den Linke klicken und los geht's.